Ist Ihr Konto leergeräumt worden und haben Unbekannte unberechtigt verfügt, dann sollten Sie reagieren und die richtigen Schritte einleiten. Wir zeigen Ihnen, wie das geht. Mein Name ist Ulrich Schulter am Hülse, ich bin Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht und mich bewegen seit über zehn Jahren Rechtsfragen im Zusammenhang mit dem Leerräumen von Bankkonten. ILEX Rechtsanwälte vertritt in diesem Bereich Unternehmen und Privatpersonen als Geschädigte. Möglichkeiten, derer sich die Täter bedienen, um an ihre Kontozugangsdaten zu gelangen, sind inzwischen vielfältig. Sie reichen von gefälschten professionellen Pishing-Mails bis hin zu komplexer Schadsoftware und IT-Angriffe. Die Täter werden vergleichsweise selten ermittelt. Häufig befinden sich die Täter im Ausland, was die Strafverfolgung und die gerichtliche Inanspruchnahme erschwert. Aus diesem Grunde vollziehen sich die Haftungsfragen meist nur zwischen dem Bankkunden und seiner eigenen Bank. Wer haftet für den entstandenen Schaden? Für Überweisungen, die nicht von dem Bankkunden autorisiert worden sind, haftet grundsätzlich die angewiesene Bank. Der Bankkunde hat einen Anspruch auf Berichtigung des insoweit fehlerhaft ausgewiesenen Kontostandes. Nur wenn sich der Bankkunde im Zusammenhang mit der Tat grob fahrlässig verhalten hat, haftet die angewiesene Bank nicht. Gegebenenfalls ist der Schaden aber versichert. Regelmäßig liegt die Herausforderung darin, die genauen Hintergründe der Tat aus der Wahrnehmung des Bankkunden aufzubereiten und dabei auch das konkrete Online-Banking-Verfahren zu beschreiben. Es ist gut, wenn man dabei die technische Angreifbarkeit des Online-Banking-Verfahrens schildern kann und nachweisen kann, dass sich der Bankkunde nicht grob fahrlässig verhalten hat. Wann ein Verhalten als grob fahrlässig einzustufen ist, ist immer einzelfallabhängig und es gibt zu allen möglichen Konstellationen bereits Urteile. Was ist aber, wenn der Bankkunde im Ausnahmefall der Vorwurf der groben Fahrlässigkeit trifft? Dann ist es natürlich gut, wenn vorher abgeprüft wurde, ob der Fall versichert ist beispielsweise durch eine Haftpflichtversicherung, und zwar sowohl für den Fall mit abgeschlossener Schadensersatzausfalldeckung als auch ohne Schadensersatzausfalldeckung. Was gilt es besonders zu beachten? Wir empfehlen Ihnen, schalten Sie frühzeitig nach der Tat einen Anwalt ein, der sich in diesem Rechtsbereich besonders auskennt und alle Rechtsfragen beherrscht. Klären Sie die Kontoberichtigung mit Ihrer Bank. Das heißt die Gutschrift auf Ihrem Bankkonto, möglichst von Anfang an mit fachanwaltlicher Begleitung. Der frühzeitige Kontakt zu den Strafverfolgungsbehörden ist immer zu empfehlen. Stets sollte die Ermittlungsakte ausgewertet und die Erkenntnis daraus genutzt werden. Wenn Sie nach der ersten Deckungsanfrage bei Ihrer Haftpflichtversicherung vielleicht eine Deckungsabsage erhalten, dann ist das keineswegs ungewöhnlich. Sie sollten dann nicht verzagen, ein Profi, der die Rechtslage genau kennt, fasst dort für Sie nach. Die Tathandlungen im Bereich des Abgreifens von Bankzugangsdaten im Online-Banking sind je nach Banking-System sehr unterschiedlich und einem Wandel unterworfen. Wir haben deshalb eine kanzleieigene Arbeitsgruppe unter dem Arbeitsnamen Prävention Cybercrime 2021 gegründet. Wir wollen durch Auswertung der sehr unterschiedlichen Fälle im Interesse der Geschädigten genauer abgleichen, ob und wo ein einheitliches Tatmuster sichtbar wird. Anhand von Fragebögen und Checklisten klären wir auf, wie die Täter konkret die technischen Sicherheitshürden des Online-Bankings im Detail überwinden konnten, um Informationen darüber zu gewinnen, welche Sicherheitslücken existieren und wie diese zu schließen sind. Beziehungsweise entwickeln wir sachgerechte Verhaltensempfehlungen für die geschädigten Bankkunden für die Zukunft die wir permanent abgleichen. Das ist besonders für die IT-Sicherheit im Unternehmensbereich wichtig, bei denen regelmäßig größere Geldbeträge transferiert werden.